Twitter SPD, eine Antwort auf Kramp-Karrenbauer. Da gab es große Firmen, die sollten die Verbreitung von Lügen verhindern und alle Dinge, die den Ausgang der Wahl beeinflussen können, zumindest solange sie unfair waren. Und sie sollten eine Zensurstelle einrichten, die mit viel Personal ausgestattet werden sollte. Und da dieses einige Sekunden braucht, um wirklich wichtige Entscheidungen zu treffen, auch mit Maschinen. Dann kam der Wahlkampf. Und als erstes wurden den Parteien die Accounts gesperrt. Denn laut Maschine deutete sich da eine gewisse Regelmäßigkeit an. Zuerst der SPD, der CDU, aber nicht den Grünen, die zu jener Zeit zu allem schwiegen und auch nicht der AfD aus Rache kamen die Zeitungen dran. Die Bild, was für ein johlendes Gelächter sorgte. Die Taz, denn die war eher links. Doch auch die Süddeutsche hatte eine Agenda, was auch für die Zeit galt, die FAZ und der Münchner Merkur. Danach wurden die Radio- und Fernsehsender gestrichen, denn die konnten per geschickter Auswahl im Film die öffentliche Meinung beeinflussen. Von da an gehörte das Internet rein den Bürgern ohne Lügen, war es auch da noch nicht.